kurz mal gucken falls da irgendwas steht das ich nicht zeigen sollte nichts schlimmes nur falls da was wäre müsste zwar nicht was genau aber also oh, es gibt spider spiderman game oder ist es das es das? Das könnte zwar das sein dass schon draußen ist Im Ankaufswagen habe ich nichts. Ich suche mal nach Rising, ob ich da DLCs habe, die ich downloaden kann. Rising. Dead Rising. Trials Rising, Erweiterungspass. Habe ich sechs? Die müsste ich eigentlich haben. Jetzt, genau, dann. Das müsste nicht genau der Erweiterungspass sein, den ich habe, oder? Gekauft, ja, hier. Samurai Objekte. Also das habe ich schon bekommen. Das habe ich schon drauf, jawohl. Ich habe die Digi Digi Digi Digital Gold Edition. Das ist auch, ich weiß, ihr seht jetzt gar nicht, es ist voll uninteressant leider, aber ich muss halt kurz durchgucken. Personen, die dies gekauft haben, kauften auch. Das ist, glaube ich, eins zu weit unten. Steel Rats, Deluxe Edition, Big Crown Showdown, Tacoma Seeker. okay. Spieleseite, ich gehe mal kurz gucken was da bei Trials Rising vorgeschlagen wird wegen Zusatzobjekten Pakete Ich habe ja die Digital Gold Extras hier Huge Acorn Pack, ah das sind die Acorns, die brauche ich nicht Okay, ich glaube, ich habe ein komisches Mikrofon gerade. Moment. Ne, okay, jetzt geht's. Also, ich lasse es mal kurz noch laufen, dann höre ich, sobald ich anfange. Wenn es nicht wieder groß kann ich ausmachen. Ähm, hat jetzt gerade ganz komischen Sound gehabt. Tut mir leid, das passiert ab und zu. Ich weiß nicht, wieso. Äh, wir nehmen mal die Mission an. Ja, ne, klingt gut. Machen wir. So, perfekt. Ich weiß nicht, wieso das passiert ab und zu. Ab und zu gibt es das. Es kann mir Aufnahmen kaputt machen. Deswegen muss ich da ab und zu kurz reinhören, aber ich weiß nicht, wieso das passiert, Das ist irgendwie... Ich habe es nicht zu laut oder so, es ist eigentlich alles okay, ich habe es auch nicht künstlich hochgeputscht oder so, dass es irgendwie was verziehen könnte oder sollte. Aber es passiert ab und zu und ich kann da nichts wirklich dran machen, leider. Aber ist ja egal. ist halt ein bisschen blöd, dass es das passiert, aber naja. Gut, eben wie gesagt, Bronze Baby kriege ich normalerweise hin. Bronze ist nicht schwer. Wow. Eigentlich. Da geht sicher das Gitter kaputt. Wenn ich da dran komme. Aber ich habe mich schon ein bisschen in Rising verliebt, muss ich sagen. Die top. Das reicht für einen Checkpoint zumindest. Also Rising hat so viele kleine Details drin, die das Spiel für mich irgendwie ausmachen. Und sie präsentieren es recht gut und es hat so viel anderes. Es wirkt einfach wirklich, ich sag das jedes Mal, für mich wirkt das Spiel so viel lebendiger als Fusion. Weil Fusion halt dieses Futuristische hat. Und das passt vielleicht zu den Trials mal, aber man ist es, es ist viel angenehmer, wenn man sowas hat hier wieder. Deswegen habe ich auch immer auf dem Handy lieber äh, Frontier gespielt nebenbei noch. Aber das geht halt auch nicht die ganze Zeit. Das ist ein kleines Problem teilweise. Aber da kann man auch nichts machen. Perfekt. Ich habe Angst, dass der Sound im Hintergrund zu laut ist. Aber das sollte eigentlich auch kein Problem sein hier. Ne, den habe ich ja schon. Äh, dann habe ich noch eine, zwei, drei Stages offen. Jawohl. Und den Rest habe ich erledigt. Dann noch drei Stages und dann können wir dann auf die Championship gehen. Uh, das ist schon fast ein bisschen laut. Ich muss auch gucken. Ich habe jetzt zwar Sound an, aber nicht so laut. Hoffentlich, dass man es hört. Im Auf meinem Aufnahme doppelt dann, weil das wird ziemlich scheiße. Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, ich bin nicht. Doch, der Time läuft eigentlich normal. Soll passen. Ich gucke immer, dass ich etwa eine halbe Stunde habe pro Aufnahme-Runde und dann würde ich das dann nachbearbeiten, weil wenn ich den Stream so hochlade, wie er ist, das mache ich ja auf Zuckerpop Live, wenn ich das mal durch darf, kurz mal so. Ähm, Zuckerpop Live ist auf YouTube mein Kanal, wo ich die Streams ungeschnitten hochladen werde. Immer eigentlich kurz nach dem, Au äh, nach dem Release hier auf Twitch, würde ich die von Twitch rüber transferieren und direkt live, äh, also direkt rauslassen und auf YouTube finde ich aber wenn ich solche Streams mache wie Rising jetzt wenn ich äh, Story Streams mache wie Dead Space oder Uncharted geht das ja, weil überall Story ist wenn ich sterbe würde ich es dann trotzdem mehrfach rausschneiden Trials Rising kann ich mehr runter auf Pausenelemente rausnehmen und sonstige Sachen ähm, dass sowas halt ein bisschen weniger drin ist, das heißt ich würde eigentlich die Folgen jeweils ein bisschen mehr editiert reinjagen dann das finde ich dann okay finde ich persönlich voll legitim fast gold schade ähm, doch das kommt gut ja eben also ich würde dann solche Folgen ein bisschen mehr editieren das würde ich dann einfach die Zeit nehmen bei solchen spielen finde ich das voll okay es gibt Spiele, was halt meiner Meinung nach nicht nötig oder nicht fördernd ist. Gleich wie die Fressencam, die ist nicht überall okay. Nicht nötig. Bei solchen Spielen würde es jetzt gehen, aber ich habe noch nichts angeschlossen. Momentan würdet ihr jetzt so in etwa meine rechte Schulter sehen. Das sieht dann ziemlich kacke aus. Ich könnte es sogar kurz einblenden, aber ich mache es jetzt mal, glaube ich, nicht. Wobei, ich kann es ja kurz machen. Das sieht dann so aus. Das wäre dann auch noch der Rahmen von Try Ah, Das geht sogar noch. Kamera ist weitwinkel, sehr gut. Äh, aber ich mache es jetzt mal noch nicht. Okay, die nimmt mehr auf, was ich gedacht habe vom RAM. Das würde echt gehen eigentlich. Aber ich lasse es jetzt mal noch weg, bis ich da das Bessere aufgebaut habe. Weil jetzt momentan, wenn ich das machen würde, dann würde der Bildschirm vom Laptop dann den Fernsehbildschirm abdecken und ich würde nicht mehr so viel sehen vom Spiel, was dann kontraproduktiv ist, zu spielen. Deswegen steht das so weit drüben. Nicht mehr als zwölf Fehler, ja gut, das kriege ich hin. Ich gucke eigentlich eh, dass ich möglichst fehlerfrei durchkomme und resette meistens eher hart, wenn ich Fehler mache, schütze oft. Weil wenn mir Fehler passieren, habe ich das Gefühl, das sind das so dämliche Fehler, die man vermeiden könnte und deswegen würde ich die gerne eigentlich auskletten jeweils. Die meisten, nicht alle. Da gibt es sicher ein Easter Egg mit diesem Eichhörnchen da hinten. Irgendwie. Und es gibt immer diese Easter Eggs hier. Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Jawohl. Gold. Perfekt. Äh, ja. Alles klar. Also habe ich erledigt. Das ist, glaube ich, die letzte, die ich noch machen muss vor der Liga dann. Ich will einfach kurz, wie gesagt, alle Strecken einmal fahren, bevor ich die Ligen machen tue. vor Wieso eigentlich? Weiß ich nicht. Ich mache es einfach. Theoretisch könnte ich auch einfach sagen, ich habe das Level, ich mache die Liga. Wird eigentlich auch gehen. Ja, wird eigentlich auch gehen, weil ich nachher eh einen Goldrun mache. Dann würde ich doch alle Strecken eh gucken, dass ich auf Gold komme. Ähm... Ja, Vielleicht mache ich das nächstes mal so, wobei ich gucke eigentlich gerne alle Strecken kurz an, weil es hat so viele interessante Strecken, so viele lustige Spielereien drin in diesen Strecken. Das finde ich eigentlich schade, wenn ich die nicht angucke, sondern sage ich überspringe die jetzt mal noch. Nee, nee, ich gucke die gerne eigentlich alle an. Und wenn es halt nur für eine Bronzemedaille ist, so ich habe sie mal gesehen, ich weiß was mich da erwartet und ich weiß wie sie aussehen. Oh, ja, yeah, ich brenne, wuhu! Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, dass ich brenne. Voll cool. Das sieht ein bisschen aus wie Hellrider, auch mit dem Helm und so. Passt voll. Äh, nicht Hellrider, Rider war es, glaube ich, ne? Ich glaube, es war Ghost Rider. Das war nämlich gar kein schlechter Film eigentlich, das Original zumindest. Ich dachte, da gibt es mal ein Remake, das auch nicht so beliebt war dann, aber bin mir sicher. Gab auch ein Spiel, mal ein Spiel dazu, das war ziemlich komisch. <lacht> Aber der Film war eigentlich ganz cool. Dieser Biker mit... Der, der tote Biker da mit seinem Skelettkopf und so, der war cool. Okay. Fuck, jetzt habe ich ein hard rose gemacht. Egal, machen wir das nochmal. Hier, hier brenne ich noch nicht. Ah, wahrscheinlich ab hier jetzt. Ja, genau, ab hier. Okay. Aber es ist dann egal, wie lange ich auf dem brennenden Teil stehe, es scheint nichts auszumachen. Das ist gut. So, ich bin gerade ganz kurz ein bisschen konzentriert, dass ich nicht wieder denselben Fehler mache wie vorhin. Das wäre schade. Ich merke gerade, dass ich hier gar nicht auf sauberen 60 bin, oder? Macht es ein bisschen flüssiger als mir Elgato die Vorschau gibt, aber auch nicht wirklich viel. Leider schade, aber bei mir läuft das Spiel wirklich flüssig. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mit den Settings spielen, aber das kann ich jetzt natürlich während der Aufnahme nicht machen. Ne? Nein, natürlich kann ich das nicht. Gut, cool, die Redlings links polierste sind süß, die gefallen mir so. Machen wir mal Kisten auf. Jetzt sollte ich fünf haben und einmal die coolen Hosen. Die sind schon nice, die nehme ich, komm. Die kann ich nicht anpassen, okay. Schade. Verständlich, weil es eine Markenhose ist dann. Wir kaufen mal das Fahrrad. Ja. Das Helium. Yeah. Ding, ding. Klar, gar nicht übertrieben oder so, der Trailer. Okay. mache ich jetzt mal noch nicht. Rennen. So, wir gehen zurück zum Rennen. Anbar, neuer Sponsor. Was will denn der? Ich wollte das Video nicht überspringen. Ich wollte gucken, was der macht. Hallo? Okay, ich von dem jetzt eine Herausforderung? Da ist dieser, dieser Typ. Wo ist denn der hin? Da, die Herausforderung, da. Da ist er ja, hier. Ah, ich muss hier die Herausforderung... Ah, hier, ah, Anweis wegen Fahrrad. Ich probiert, ich probiert das mal aus hier mit dem Helium. Das ist jetzt, weil ich das Fahrrad gekauft habe. Alles klar. Ich probiere das noch ganz kurz aus und dann würde ich mal die Aufnahme für YouTube beenden, die erste kurz. Aber ich will noch kurz mit dem Helium fahren. Mal gucken, ob das Fahrrad immer noch so kacke ist. Wobei, Fahrrad ging eigentlich noch. Das war ja damals die Rabbit. Also damals, ja. Bis vor einer Woche noch. <lacht> da wo Fusion noch gespielt werden musste. Und die Donkey haben sie ja gleich gelassen. Ich finde es das cool, dass die Bikes wirklich nach Tieren benannt werden. Dass sie da immer dieses Schema drin hatten. Das finde ich cool. So, jetzt fahre ich wirklich mit Fahrrad gegen Bikes. Oder ist alle Fahrrad dann? Nee, nee die haben wirklich. Alles klar. Es fährt sich immer noch genau gleich wie im Fusion. Was kein Wunder ist. Aber irgendwie macht es einfach Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach wegen... Okay, das ist uncool. Ich kann mit den Pfeiltasten lenken. Ich wollte es mal ausprobieren, weil es ist mega unangenehm. Mit dem Stick ist so viel angenehmer. Ja, doch, das sieht angenehm aus. So. Wow, sogar noch Silber, obwohl ich so viele Fehler gemacht habe. Da muss ich jetzt mal sagen, bin ich gar nicht mal so unglücklich mit, mit dem Resultat. Gut, dann habe ich das auch erledigt. Ich höre nur ab und zu kurz in den Stream rein. Also, da habe ich das gemacht. Auftrag abgeschlossen, Helium. Ähm, elf Level noch. Dann habe ich meine Mantis, aber das ist nicht relevant. Hier habe ich eh schon alle gemacht. Da wäre jetzt die neue. Anbarstrecke. Okay. Da habe ich jetzt alle gemacht mit Medaillen, ne? Dich habe ich. Ah, hier unten Auftrag. 500 EP, 50 goldenen Sticker gibt es, wenn ich das mit Helium mache. Da habe ich überall eine Zeit drauf. Gut, dann können wir ja in die Championship gehen. Ich fahre Rhino. Ich könnte es natürlich hier auch noch durchfahren, bis ich... Ah, hat Freddy Krüger? Average Andy? Ah ne. Average Andy sagt auch gerade aus wie Freddy Krüger mit den Händen auch. So, diese Krallenhände. Tipp ähm, die Flattern, halte Das Gäste und schnell die banken Habe ich mal gelesen, das heißt Fapping auf Englisch. Schmal ich mal gehört, zumindest. Ah, weg von der Lüftung, bitte. So. Ich kriege ein Achievement übrigens, das habe ich nachgeguckt. Wenn ich hier Position 1 halte und das ganze Rennen über nicht abgebe. Das könnte ein bisschen tricky werden, wenn ich so fahre, aber es gibt ein, äh, ein Achievement dafür halt auf der PS Plus. Äh, nicht PS Plus, auf dem PSN. Aber ich weiß nicht mehr, ob es egal ist, welche Championship ich fahre oder ob das eine bestimmte war. Ich muss es nochmal nachgucken. Ich bin jetzt nicht der Achievement-Hunter, aber wenn es schon so äh, Achievement gibt, dann probiere ich die alles auch auszufüllen, weil ich die noch recht lustig finde. Wobei, so klappt es eh nicht. Vierter darf ich maximal werden. Momentan bin ich dritter, wenn ich das richtig sehe. Nein, das war in die falsche Richtung. Jawohl, so voll mit schnee vollen baumann so dritter bin ich geworden ja genau und nur silber ja auch die würde ich dann auf gold noch mal machen müssen dann ich hoffe es gibt keine platin platin würde ich auf jeden fall sausen lassen das kann ich euch jetzt schon sagen platin kriege ich nie hin okay also ich sehe gerade ich habe voll vergessen wegen der zeit ich muss ja kurz gucken, Level Up, nö. Also dann sehen wir uns nächste Folge auf YouTube.